Jeder sucht sie, wir haben sie! Die eierlegende Wollmilchsau Plüschig und passend für viele Branchen, Mottos, Marketingaktionen und besonders knifflige Projekte, ist sie fröhlicher und kreativer Werbebotschafter. Sie vereint spielerisch das Unmögliche miteinander. Schmusis sind in ihrem Design und ihrer Nutzbarkeit quasi die eierlegende Wollmilchsau unter den Plüschis. Und dieses Exemplar präsentiert diese Eigenschaft der Schmusis in ganz besonders hohem Maße. Die hochwertige Mikrofaser-Unterseite der Minifeed-Schmusis reinigt glatte Oberflächen stets gründlich. Das besondere Präsent fürs Homeoffice oder als Werbemittel für Produkte mit Mehrwert. Eine Schmusis eierlegende Wollmilchsauheit. halt. Witzige Optik, kuschelig weich und bei Bedarf machen Sie auch reinen Tisch. Bestellen Sie noch heute Ihr Muster und überzeugen Sie sich von der Qualität unserer Schmusis.